Der Puma Future Set, ein Fußballschuh, der vor allem aufgrund von Neymar Junior unglaublich viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Heute im Video wollen wir erklären, wie groß ist der Unterschied zwischen den einzelnen Preisklassen des Puma Futures und zeigen euch, welcher Puma Future am besten zu euch passt. Viel Spaß beim Video und let's go! Ihr habt richtig gehört, Leute, wir vergleichen heute also die drei Preiskategorien zum Neymar Fußballschuh. Um euch zu zeigen, welcher Fußballschuh bietet das beste preis leistungsverhältnis wo sind die Unterschiede und was gilt zu beachten. Mit dabei ist der Puma Future Set 1.1. Das ist der Schuh, den auch Nehmer trägt für 199 Euro. Dann den Puma Future Set 2.1 für 129 Euro. Und auch jeder Puma-Future-Set 3.1 für 89 Euro, sprich drei unterschiedliche Preiskategorien. Und wir wollen heute schauen, welcher Schuh bietet das beste preis leistungsverhältnis und wo liegen, wie gesagt, die Unterschiede. Wir starten natürlich hier mit einem top das logischerweise auch die meisten Features hier bietet. Das sollte aber auch klar sein. Wir haben hier natürlich den Fußballschuh für Neymar, laut Puma auch perfekt für seinen Spielstil, sprich... Man hat hier einen Fußballschuh für alle kreativen und agilen Spieler, deshalb auch dieses Fusion Fit Blast, also dieses Kompressionsband am Mittelfußbereich. Das ist auch gleich der Hauptunterschied zwischen diesen drei Preisklassen. Kommen wir gleich nochmal dazu. Außerdem haben wir den Immunit Pro Socke hier oben wirklich einen sehr guten Lockdown ermöglicht. Das Grip Control Pro am Vorderfuß für optimales Ballgefühl und Grip auch bei nassen Verhältnissen, außerdem haben wir eine asymmetrische Außensohle, das sogenannte Dynamic Motion System, das nochmal helfen soll, wirklich diese Wendigkeit, was auch das Fusion Fit Plus unterstützen soll, optimal auf den Platz zu bringen. Man kann also sagen, wir haben hier wirklich einen Fußballschuh für die ganzen Skiller unter euch, die Bock haben, ja, kreative Spielweise auf den Platz zu bringen, schneller Richtungswechsel und auch Bock haben, ein bisschen zu tricksen. Das Obermaterial ist nicht das Dünnste, das gibt es auf jeden Fall zu beachten. Nach der Einlaufphase wird es dann noch mal weicher, aber es ist kein unglaublich direktes Ballgefühl, eher leicht gepolstert. Ist aber kein Nachteil, man hat trotzdem einen guten Touch und kann den Ball definitiv sehr, sehr gut verarbeiten. Was beim Puma Future Set auch wirklich ein großes Vorteil ist, ist das Thema Komfort. Denn dieses Fusion Fit Blast hilft nicht nur den Lockdown zu verbessern, sondern auch gleichzeitig den Komfort, da es elastisch ist und sich so natürlich perfekt an deinen Fuß anpassen kann. Außerdem wird auch häufig gefragt, welche Passform, welche Fußform ist er eigentlich geeignet? Und man kann sagen, dass man dem Puma Future Set von schmal bis leicht breit tatsächlich ohne Probleme spielen kann, sprich auch für alle, die leicht breite Füße haben. Können mit Puma Future Set 1.1 auf jeden Fall einen guten Halt und auch einen guten Komfort erwarten. Jetzt schauen wir uns natürlich mal den Unterschied an zum Puma Future Set 2.1. Den haben wir nämlich vor kurzem für euch auch speziell schon im Review getestet. Falls ihr das nicht gesehen habt, Infokarte abchecken oder natürlich den Link in der Beschreibung. Dort findet ihr, wie gesagt, alle Infos nochmal im Detail zum Kuma Future Set 2.1. Was sind jetzt die CDU unterschiede Neben dem Preisunterschied von ca. 70 Euro. Dementsprechend sollte natürlich auch ein Unterschied da sein. Zum einen haben wir hier zwar, wie man auf der Außenseite sehen kann, das Fusion Fit Plus. Denkt man zumindest. Aber auf der Innenseite ist das Ganze quasi nur bis zum Schriftzug. Deshalb heißt es auch nicht Fusion Fit Plus, sondern Fusion Fit ohne das Glas. Man kann auch sehen, dass es auf der Innenseite bis unten durchläuft, aber nicht wie im Vergleich vom 1.1 bis zur Sohle, sondern wie gesagt in einer abgespeckten Variante, deshalb auch der Preisunterschied. Außerdem haben wir hier bei das vorne noch das Grip Control Pro zumindest im Teilbereich im Vorderfuß identisch zum 1.1, aber das Obermaterial ist natürlich nochmal etwas dicker. Und nicht so flexibel wie beim 1.1, denn hier muss natürlich am Material Unterschiede herrschen, um diesen Preisunterschied auch zu gewährleisten. Nichtsdestotrotz auch hier für einen Takedown fußballschuh hat mir zumindest so Riffy schon mal ausführlich geklärt, ist der Touch wirklich sehr gut. Kann man nicht anders sagen, er ist auch hier wieder leicht gepolstert, also nicht unglaublich direkt, aber definitiv ein guter Touch. Außerdem der Unterschied liegt hier zum einen in der Sohle. Wir haben hier kein Übonit Pro Socker. Das sollte man auf jeden Fall auch beachten, dass hier die Socke noch mal deutlich elastischer ist als hier. Nichtsdestotrotz auch das Fusion Fit hier wirklich sehr elastisch und damit auch die Möglichkeit, den Schuh perfekt anzupassen und auch diese kreative Spielweise noch mal zu unterstützen. Schauen wir uns mal die Sohle an. Wir haben hier tatsächlich auch noch mal eine Split-Sole. Haben wir tatsächlich auch das Dynamic-Motion-System, also wie beim Elite-Modell. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr cool, dass wir das hier am Take-Down-Fußballschuh auch am Start haben. Auch optisch kann man natürlich hier ein paar Unterschiede festmachen. Im Vergleich zum Top-Performance-Schuh, zum Beispiel das Obermaterial reflektiert nicht so und wirkt auch von außen. Zum Beispiel der Schriftzug nicht in 3D-Optik, sondern aufgedruckt. Das sind aber nur die optischen Unterschiede von der Performance. Trotzdem hier der 2.1 auch ein gutes Ergebnis. Hat uns im Review auf jeden Fall überzeugt. Sprich, für alle, die da ein bisschen Geld sparen möchten, können sich auch den 2.1 zulegen. Aber natürlich mit dem Hinweis, dass der 1.1 hier ein bisschen mehr Features bietet. Natürlich haben wir hier auch noch den Puma Future Set 3.1 und ihr könnt erkennen, wir haben hier tatsächlich auch das Fusion Fit, aber natürlich auch hier in der abgespeckten Variante. Das Ganze befindet sich hier nur am Mittelfußbereich. Es geht nicht wie beim 2.1 auf der rechten Seite bis zur Sohle und auch nicht wie beim 1.1 logischerweise auf beiden Seiten. Sprich, wir haben es hier nur im Mittelfußbereich und damit natürlich eine abgespeckte Variante. Außerdem haben wir hier im Vorderfußbereich keinen Grip Control Pro. Stattdessen haben wir hier eine Gripstruktur sieht optisch eigentlich sehr, sehr gut aus. Für mich ist das ein takedown schuh der optisch mit am besten aktuell auf dem Markt aussieht. Wir haben hier auf jeden Fall ein Material, das nochmal dicker ist, als im Vergleich hier zum 2.1 oder 3.1. Das liegt daran, dass hier natürlich mehr Synthetik vorhanden ist, um natürlich auch die Haltbarkeit zu gewährleisten. Damit aber auch, wie gesagt, nicht so ein direkter Touch wie im Vergleich hier zum 1.1 oder 2.1. Außerdem hat man hier immer ein Detail an der Ferse, wo steht Fusion Fit. Normalerweise beim 1.1 steht hier noch e Pro und auch das Grip Control Pro. Man kann also hier dran schon erkennen, was am Fußballschuh sich geändert hat. Was aber cool ist, ist die Sohle. Die sollte euch bisher bekannt vorkommen, denn wir haben hier auch wieder eine asymmetrische Außensohle, die sich natürlich sehr gut kombiniert mit dem Fusion Fit. Wenn auch hier eine abgespeckte Variante, was den Komfort angeht, aber für ein Techdown-Fußballschuh ein gutes Ergebnis. Aber man spürt hier natürlich einen Unterschied zum Top-Performance-Schuh. Das sollte man auf jeden Fall wissen. Auch dieses Modell hier von schmal bis leicht breiten Füßen auf jeden Fall gut bespielbar. Auch hier wieder einen elastischen Bereich hier mit dem Fusion Fit. Aber auch hier nochmal der Unterschied zum Top-Performance-Schuh auf jeden Fall definitiv gegeben. Es ist nicht ganz so elastisch und damit lässt es sich auch nicht so perfekt anpassen wie jetzt hier beim 1.1. Nichtsdestotrotz für einen 90 Euro Fußballschuh auch hier tatsächlich von Puma eine gute Arbeit geleistet. Kommen wir jetzt also mal zu einem Fazit, was den Neymar Fußballschuh angeht. Meine Wahl fällt logischerweise hier tatsächlich auch der Puma Future Set 1.1, denn er bietet einfach nochmal mehr Features und damit auch die bessere Performance. Nichtsdestotrotz muss man sagen, auch der 2.1 hat im Test auf jeden Fall eine sehr gute Figur gemacht, überraschenderweise. Zumindest nach meiner Meinung ein sehr gutes Ergebnis. Könnt ihr wie gesagt alles nochmal ausführlich in den Reviews abchecken. Wir haben schon so jedem Schuh, den wir hier vorstellen, auch ein separates Review auf diesem Kanal. Findet ihr oben verlinkt, könnt ihr gerne vorbeischauen. Außerdem, falls ihr euch diesen Fußballschuh sichern möchtet, 1.1, 2.1 oder 3.1. Alle Infos unten in der Beschreibung, da gibt es auch die Links natürlich. Würde mich auch mal interessieren, auf welchen Schuh eure Wahl fallen würde. Bin sehr gespannt, könnt ihr jetzt so gerne mal Feedback in den Kommentaren da lassen. Man kann aber abschließend sagen, mit allen drei Fußballschuhen kann man natürlich sehr gut Fußball spielen, aber desto höherklassig das Modell, desto mehr Features und damit auch mehr Performance bietet der Schuh logischerweise. Das sollte aber auch so sein, denn wir haben hier einen relativ großen Preisunterschied.